Willkommen zu Pokémon Leuchtende Perle. Wir sind hier in dem spannenden Ewigwald und um, zusammen mit Reißer. Sie hat nämlich ein bisschen zu viel Angst hier. Und ich habe in letzter Folge gesagt, anscheinend hält sie einen doch nicht, weil ich es ja dachte, dass sie einen halt. Aber doch, ohne es zu sagen, hält sie nach jedem Kampf einen, die Pokémon. Hier seht ihr unsere Pokémon, für die, die es schon wieder vergessen haben. Gerne geschehen. Und für die, die ich sind und es vergessen haben, wir müssen Tails mal auch eine eigene Kapsel machen. Zumindest auf schnell halt. So ein bisschen Wasser. Ja, ein pinkes Wasser. Ist doch cool. Ups, jetzt bin ich hier auf der falschen Seite. Oh, das ist die richtige Seite. Ach, keine Ahnung. Wir werden jetzt sehen. Ja, ist schon ganz nett. Vielleicht ein bisschen zu pink für das Bammelin, aber... Naja, ist ja auch nicht so schlimm, ne? Es gibt ja nie zu viel Pink. Lol. Ähm. Ja, so ein paar Herzen könnten doch so ein Herz konnte hier noch rein. Ah, ich gebe mir das jetzt sowieso nicht so viel Mühe mit den <lacht> mit den Bällen und den Stickern. Das ist ganz nett. Aber jetzt auch nicht unbedingt so das wichtigste. Nein, nein, nein, nein, nein, nicht richtig. Gut. Okay. Weiter geht's. Durch den Wafferfall. Ich werde bestimmt auch noch ein bisschen mehr mit die ganzen Bälle und alles anschauen, aber jetzt ist mir das eigentlich ziemlich egal. Ja, aber kein Verfliehen. Letzte Zeit halt, finde ich hier irgendwie gar nichts Gutes. Eigentlich kann man hier sehr viel Gutes finden. Aber haben wir bis Zeit bisher noch gar nicht. Hier ist ein Superball. Kann man schwer sehen, aber habe ich im Augenwinkel noch so betrachten können. Ja, gehen wir mal unten lang. Ha, ich habe ein seltenes Pumpanlauf aufgespürt! Plage im Anmarsch. genauer gesagt, Hexaplager. Hexaplager. Hexagon. und oh nein. Oh, die Käfer sammeln ihren tausenden Pokémon hier. Die gehen ab. Und oh ein das Bummi, was in der Luft hängt. Es steckt fest, Leute. Das Bummi steckt in der Luft fest. Das Armvieh. Wir sollten es befreien. Deshalb kommt Check-Rein nur ins Spiel. Du, du, du, du, du, du. Du, du, du, du, du, du, du, du. Ja, kommen solche Stimme, falls das Kill ist, ganz gut. Aber es greift sogar beide an. Hat denn, dann hat der Genera vielleicht ein bisschen was von mir gelernt. Indem es beide angreift. Indem es beide angreift. Das wäre ja ganz klug. Cool. Ah, das macht nicht so viel Damage auf eins der beiden. Ist mir egal. Damage ist Damage und es gibt es in beide. Also von daher nicht immer auf das hin was da steht nicht effektiv heißt so dass es nicht so viel schaden macht aber wie man gesehen hat war es trotzdem die richtige zeitung das einzusetzen so hat der nächstes uh. und pudox krass oh, der ist echt ein sehr tolles pokémon mit einem sehr tollen schnurrbart Also das ist zwar im Kampf nicht sehr vom Vorteil, aber das als Pokémon selbst respektiere ich es sehr. Es hat wirklich den besten Schrei von allen Pokémon. Es ist einfach, ist einfach lieb. Man kann es einfach nicht nur mögen. Wie kann man es nicht mögen? Ganz ehrlich, wie kann man es nicht mögen? Man muss mögen. Es, es gibt keinen nicht mögen Geht nicht. Genauso wie das auch mit diesem Sand. Wünschstoß. Oh oh okay, nicht so viel zum Glück So, das Ding ist jetzt verwirrt Deine Zornklinge Das ist eine, oh ja, Volltreffer. Ich wollte schon sagen, das ist eine Attacke, die äh, Vollstreffer Sehr böse ist ich bin schon mal down, Pudox hält ein bisschen mehr aus. Schade, dass ich die ganzen Sound macht, wenn es besiegt wird. Level Up sehr, sehr gut. Und ich kann euch jetzt schon sagen, der Wald ist gleich mal so groß. Wir Werden bestimmt auch heute rauskommen. Und nicht nur bestimmt Wir werden hundertprozentig den Ausgang finden zum Wald. Ja, so viel kann ich sagen. Und dieser Typ hat nach dem Pudox noch ein Pokémon nicht mal selbst das ganze normale tackle macht sogar mehr Damage weil es normal effektiv ist so was hast du denn noch Mein panikon also schaloko und panikon <lacht> ist doch sowieso das gleiche wir haben eigentlich jetzt schon insgesamt gesagt. Schon, schon dreimal oder wir haben das alle verstanden mike oh die spitzen Du, du, ich kenne das Vieh nur mit den Spitzen, deshalb ist das immer komisch in den 3D-Spielen, das Ding ohne Spitzen zu sehen. Bei den Sprites hat das immer Spitzen. Du, du, du, du, du, du bist down und du gehst down, weg mit dir. Weg. Ich gehe voran. Wow. Ja, das waren sehr tolle Texte. Dankeschön. Ach Männer, was sich für eine seltenes Pokémon hielt, war in Wirklichkeit nur ein Trainer. Wusstest du, dass Hexaplager der Name einer Pokémon-Fähigkeit ist? Oh, nee, wusste ich nicht, aber sehr interessant. Sehr interesting. Ja, hier kann man Knospi fangen, aber das konnte man auch schon in der Route oben von Jubelstadt, meine ich, da konnte man das, glaube ich, auch schon fangen, also nichts Neues. Aber oh ja, Knospi ist ein sehr schönes Pokémon. Ähm, ist ein bisschen nervig zu entwickeln. Aber wenn man dann am Ende das Viech hat, dann äh, ist es schon schön. Tipps der Trainer. In Wäldern und Höhlen gibt es viele Items, die man in der Dunkelheit nicht sofort entdeckt. Nehmt dir also Zeit, gründlich zu suchen. Ja, aber man kriegt später ein Item, womit man äh, versteckte Items, ja, ein Item, womit man versteckte Items besser finden kann. Dieser Wald ist irgendwie seltsam. Er scheint mir neue Energie zu geben. Ich spüre eine eigenartige Präsenz. Und sie kommt von dir. What? Das ist ja heftig. Dum -dum -dum -dum -dum -dum zwei Abras wieder. Oh nein, Anton und Meditir. Cool. Mhm. Ja, ganz ehrlich. Check rein macht einfach in diesem an diesem Ort mehr Sinn zum Kämpfen. Wasser Pokémon sind jetzt nicht ganz so vom Vorteil. Aber glaubt mir, ein Wasserpunkt können wir später noch gebrauchen. Und deshalb ist es ganz gut, dass wir das mitnehmen. Auch wenn es jetzt nicht irgendwie das krasseste Teammitglied sein wird. Lass es trotzdem mal drin, um es halt zu haben. Falls ich mal Probleme habe mit dem Feuer-Pokémon Vor allem später wird das wichtig Mit Feuer-Pokémon Ähm haben wir zumindest schon mal was dagegen Bam Und ihr beide habt nichts gegen mich Ha! Sogar ein Volltreffer Bis dann Ja komm, das wird langweilig wenn du wieder machst Da Level up für Tails Lernst du was neues? Nein, schade Dein Sieg ist irgendwie alles andere als seltsam. Ah, Mediti! Tja, das passiert halt, wenn man nicht gut genug ist. Wähler sind wirklich außerordentlich rätselhaft. Sie verströmen diese unerklärbare Energie. Die alte Villa. Ich spüre dort eine starke Präsenz. Aha, welche alte Villa? Wovon reden die denn bloß? Dem sollten wir mal auf den Grund gehen, oder? Vielleicht kommt da auf uns noch etwas zu? Vielleicht. Oh, Hasbüro ist auch so ein Pokémon, was man gerne ins Team tut. Problem mit Hasbüro ist, es entwickelt sich nur durch Freundschaft und das Ding hasst einen. Es hasst einen und du musst es halt wirklich dazu bringen, dass es dich liebt. Du musst es immer bevorzugen bei allen, bei all den Entscheidungen. Immer bevorzugen. Kann nervig werden, das Ding zu entwickeln, aber könnte sich auch lohnen. Schlapper ist auch ganz cool, Pokémon. Du, du, du. Aber ich habe wirklich, wirklich Pech, dass ich nur Waumpel und die ganzen Wicklungen davon finde hier. Eigentlich kann man hier so viel cooleres finden. Egal. Egal, egal, egal. Was ist denn hier oben? Ein weiterer Weg zu irgendwo hin? Hm. Ah, oh, da ist der Ausgang. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Vielen, vielen Dank, Maike. Gang geschehen doch. Ich komme mit. Du, du, du, dum, dum. Ja, und äh, wie ihr sehen würdet. Vielleicht könnt ihr euch an diesen Ort noch mal erinnern. Aber hier kommen wir nicht durch. Wir brauchen so langsam mal wirklich eine neue Fähigkeit, diese Bäume aus dem Weg zu schaffen. Meint ihr nicht auch? Hier oben, meine ich, gibt es auch coole Pokémon. Gibt's auch ein Item? Ja, oder? Ah ne, es ist nur eine Abkürzung. Achso, wenn man keinen Bock hat, gegen die ganzen Angler hier zu kämpfen. Ja gut, wir kämpfen trotzdem mal gegen die Angler, ne? Wir sind ja gerade ähm, noch voll geheilt. deshalb lohnt sich schon, gegen die zu kämpfen, würde ich sagen. Nö, kleines Tails. ja, oh, kann ich bammeln. Ganz niedlich und süß. Ganz entspannt angeln, seit was mögen Erwachsene. Da habe ich mir vor einen energiegeladenen Trainer geangelt. Auf geht's. Ich weiß noch einer von diesen Trainern hat äh, sechs Pokémon, sechs da Fische. Oh, und wie der, einfach die Angel so nach vorne wirft und dann kommt das Pokémon raus. Das ist cool. Ja, die Angler sind natürlich äh, Futter für meinen rein Ist aber auch klar. Ne? Ja. Tschüss. Ja, und das war der Trainer. Ein Goldini, was nichts konnte. Ein Goldini, Goldini. Ah, ein großer Sieg ist mir vom Marken gesprungen. Ja. Hast du eine Angelroute? Dann fangen wir ein paar große. Ne, hab ich nicht. Gar nichts beißt an. Ich glaube, ich könnte eine Pause gebrauchen. Könntest du das? Oh, ja, könnte er. Sechs Pokémon. Und es sind alles Carpador. Oh, man. Die könnten wahrscheinlich alle nicht mal Tackle, sondern nur Platsch. Obwohl es ist Level 10. Es könnte. Es könnte Tackle einsetzen. Aber selbst dann. Carpador ist sehr, sehr schwach. Und die AI von den Trainern ist sowieso nicht gut. Also, <lacht> es können, können nichts. Du, du, du, du, du. Ja, das ist doch mal ein guter Ort, um äh, ein bisschen vorzuskippen, oder Leute? Nee. Ähm, wir sind jetzt kurz vor der nächsten Stadt. Die ist nämlich direkt hier, nee, danach. Ja, ich wechsle jetzt sogar aus, weil damit es ein bisschen schneller geht. Ja, aber hier ist eigentlich eine neue Stadt. Und ich kann euch sagen, die Stadt ist wirklich sehr interessant. Wir werden da einiges entdecken. Du. Ja, der Trainer ist eigentlich nur dazu da, um halt deine ganzen Nu Pokémon ein bisschen auf Level 10 und darüber zu kriegen. Weil das hast du jetzt nötig. In dieser Stadt kommt nämlich die zweite Arena. Und da bist du aufgeschmissen, wenn du unter Level 10 bist oder allgemein level 10 bist. Du musst schon drüber sein. Mein mein Shake ist Level 20, 21 gerade. Das ist schon ein gutes Level. Aber es könnte sein, dass es nicht reicht. Denn ich hatte so immer die Meinung dass die zweite Arena in Diamant, Perl und Platin die schwierigste ist. Weil sie einfach... Die ist einfach ganz am Anfang noch. Und die ist einfach so schon richtig schwierig. Also klar, wenn du einen bestimmten Starter nimmst, ist sie nicht so schwierig. Aber diesen Starter habe ich nicht genommen. Und deshalb ist es schwierig. Vor allem damals. Jetzt. Ähm kann man sich ein, ein gutes äh, Teammitglied -E im Untergrund fangen und dann wird es einfacher. Aber... Na, aber mehr sage ich nicht. Ich glaube, ich habe vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel gesagt. Ich möchte nämlich noch nicht sagen, welcher Typ der nächste Arenaleiter hat. Das werden wir nämlich bestimmt noch erfahren. In dieser Folge. Ich danke schon in dieser Folge. Oh, uh, bis äh, Ja klar, warum nicht? bis ist ja gut. Mach Deckel weg. Du brauchst nicht, wenn du bist hast. Also bis ist wirklich eine sehr gute Attacke. Ich hätte wohl etwas ernster bei der Sache sein sollen. Ja. Ja. Wenn du ein Ausrufezeichen siehst, musst du sofort die Route einziehen. Das ist auch schon der ganze Trick beim Angeln. Ja. Ich habe mir ein paar starke Pokémon geangelt. Komm, lass uns kämpfen. Der letzte Trainer hier. Der Rest ist schon die Stadt. Uh, drei Pokémon der Yannick hat drei Pokémon. Es könnte oh, nee, okay, ich wollte gerade sagen, es könnte sein, dass er das stärkste hier von denen ist. Aber wenn er mit dem Carbon anfängt, dann befürchte ich, dass das nicht der Fall ist. Niemand ist hier anscheinend gut. Und ich switch wieder rüber. Bei rein kriegt das Ganze einfach schneller hin. Das ist halt einfach das Ding. Ah. Aber wir werden jetzt in nächster Zeit nicht mehr so oft unser Check rein benutzen, weil ich ja auch noch andere Pokémon plane ziehen zu tun. Vor allem kann man auch viele Pokémon im Untergrund fangen, deshalb gucke ich mir da mal alles an und überlege es mir. Ähm Jetzt habe ich schon gespoilert. Egal, man kann auf jeden Fall in den Untergrund, deshalb sind ja auch diese Luftscheche. Aber wie kommt man zum Untergrund? Ja, das, das, das sehen wir noch. Das sehen wir noch. Manchmal ist es ziemlich schwierig in so Spielen, die man so oft schon gespielt hat, nicht zu spoilern. Aber trotzdem viel zu erzählen, ist halt in diesem Spiel halt der Fall. Ja gut, Platin, aber... Wir waren die sich jetzt nicht so unterschiedlich zu Platin. Platin ist halt besser. Aber es sind trotzdem noch ziemlich die gleichen Spiele. Durch die Niederlage hat sich mein Gesicht verkrampft. Echt? Wieso das denn? Ach, jetzt habe ich auch noch einen Krampf in den Beinen. Ah, das tut weh. Dann müsstest du eigentlich auf dem Boden liegen und so um Hilfe schreien. Äh gut, um Hilfe schreien tut ja mehr oder weniger, aber. Er angelt einfach weiter mit zu so krämpfen mit Arm und Bein. Äh, Gesicht und Bein. Ja, wie auch immer. Hier gibt es so ein paar Bären. Die nehme ich mal alle mit. Weil warum nicht? Blub. Das dauert zwar ein bisschen lange alles, weil dieser Sound. Der ist zwar cool, aber der dauert ein bisschen lange. Ich finde, man sollte den Sound einfach abspielen lassen und trotzdem weiter drücken können mit den Texten. Also dauert das halt sehr sehr lange. Und jetzt dauert das auch sehr lange, alles einzupflanzen. Ähm, ich so eigentlich immer gerne so die Sachen ein, die, von denen ich halt nicht so viele habe. Hä? Hab ich also so B gedrückt? Ach so, nein, ich, ich, ich wollte nicht gießen. Reicht. Reicht. Hallo. Ah doch. Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin, ich, ich bin gerade wirklich sehr verwirrt. Warum, warum gießt du so lange? Hör auf, so lange zu gießen. Brauchst nicht so lange gießen. Pack einfach schnell rein. Schnell gießen. Regießen. Oh Gott, ey. Manchmal machen die es wirklich zu lang. Wirklich. Das ist manchmal echt nervig. So, den dann schnell und dann ziehen wir ab. Dann ziehen wir ab in die Stadt. Let's go. Ich will die neue Musik hören. Lass mich die Musik hören. Ewig genau. Ewig genau. Lebendige Vergangenheit. So eine Fahrt mit dem Fahrrad kann wunderbar erfrischend sein, findest du nicht auch? Aha, Fahrrad. Oh nein, hier ist so ein Rüpel. Hey, du, ja, du da, Trainer. Ähm, du siehst ja stark aus. Dich lasse ich lieber in Ruhe. Äh, ich meine, du darfst deine Punkte behalten. Äh, okay. Radel Reiners Radladen. Schnell und zuverlässig. Radel Reiners Radladen. R, -r, R. Cool. Der Manager ist vorhin zum Gebäude von Team Galaktik gegangen. Aber er ist immer noch nicht zurück. Was hält ihn nur so lange auf? Wo oh, ist er so weg? Kann ich mir keinen Fahrrad aussuchen? Nein! Das Gebäude von Team Galaktik? Wie bitte? Es gibt ja ein Gebäude von denen. Mein Freund sagt, Team Galaktik hätte ihm seinen Lieblings-Pokémon gestohlen. Aber ob das wirklich stimmt? Die Mitglieder von Team Galaktik sehen doch so cool aus. Ich weiß ja nicht. Doch, die sind bestimmt böse. Oh! Oh! Oh! Wie es aus dem Ei geschlüpft. Ein süßes, kleines Mannapfen. Da ich tatsächlich noch keins habe, finde ich es sehr gut, dass ich jetzt eins habe. <lacht> Logik. Du, du kommst in die Box. Aber hey, das ging viel schneller, als ich dachte. Lanas PC. So, oh, hier Level 1 ist es sogar. Ja, die haben ja ein bisschen Level bekommen, die beiden, ne? Aber wie komisch cool, das einfach aussieht, so drei Mythicals einfach so nebeneinander als allererste Pokémon, die man so hat. Warte, wenn wir schon mal im Pokémon Center sind, dann können wir auch direkt heilen und direkt mit den Menschen hier sprechen. Das ist zumindest keine gute, keine schlechte Idee. Eine gute Idee. Weil die geben mal bestimmt Tipps und vielleicht sogar Items, yeah. In letzter Zeit hat Team Galactic ganz schön viele Leute hier ihren Pokémon geklaut. Auch, äh, ja. Auch mir. Jemand sollte der Sache mal nachgehen, aber Team Galactic ist mir einfach nicht geheuer. Ich hoffe, sie tun meinem armen Pokémon nichts an. Hallo junge Trainer! Welche Punkte hast du denn dabei? Mit dieser App für den Package kannst du sehen, wie sehr dich deine Pokémon mögen. Oh, Zutraulichkeitsstatus, danke. Mit dem Zutraulichkeitsstatus kannst du prüfen, welche Pokémon dich besonders mögen. Echt? Ups, lass mal sehen. Das hier? Ist es das jetzt oder nicht? Ich denke mal schon, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Dann lassen wir das mal offen. Das ist auch lustig, wie die so oben so rumlaufen, die ganze Zeit. Wenn einen Beleber auf ein kampfunfähiges Pokémon an, um es wieder fit zu machen... Ein Beleber? Kann man die jetzt schon kaufen? Haus des Untergrundmannes. Tiefgründige Abenteurer. Aha. Untergrund sagst du? Ich bin ganz sauer. Auf zu den Fossilen. Ich arbeite im Bergbaumuseum um in herzulegen. Der Untergrundmann hat mir Tipps dazu gegeben, wie man Fossilien ausgraben kann. Und bevor ich loslege, werde ich nun auch dir einen Tipp geben. Beim Graben stößt du manchmal auf dunkle Steine. Sie sind sehr hart. Wenn du zu oft auf sie einstiegst, bricht die Wand zusammen. Merkt ihr das? Dann kommst du mit Sammeln von Fossilien rasch voran. Ich war der Erste, der in den Untergrundhöhlen gegraben hat. Deshalb nennt man mich auch den Untergrundmann. Ich habe ein Geschenk für dich, junges Fräulein. Nutze es weise. Erkundungsset erhalten! Erkundungsset. Verwende das Erkundungsset, das du in der basis item deines Beutels finden kannst, um dich in die Untergrundhöhlen zu begeben. Sehr cool. Jetzt können wir auch im Untergrund sein. So habe ich wahrscheinlich auch vorhin schon erwähnt. Ach ja, ich kann dir beibringen, wie du eine exzellente Höhlenforscherin wirst. Und bist du interessiert? Ich kann dir sowieso nicht Nein sagen. Also, komm, erklär's mir. Dann lass uns am besten gleich in die Untergrundhöhlen gehen. Es ist ganz leicht, die Untergrundhöhlen zu betreten, verwende einfach dein Erkundungsset. Allerdings musst du dazu draußen sein, in Häusern oder Höhlen klappt es nicht. Und jetzt ab mit dir. Tatsächlich? Oh, der, Be der bewegt automatisch. Ah! Huh? Der erste Arena-Leiter. weit! Hey Maike, bist du etwa das erste Mal hier? Willkommen in Sinnohs Untergrundhöhlen! Man Muss hier übrigens sein, sonst kann man nicht das Spiel weitermachen. Das haben die hier im Remake ein bisschen geändert. Dass man hier gezwungenermaßen sein muss einmal. Diese Höhlen bilden ein riesiges Netzwerk aus Gängen unterhalb von Sinnoh. Wie, was ich hier mache, fragst du? Ich erkläre dir, ich, das erkläre ich dir nochmal. Ah, am besten. Du kannst hier unten sozusagen alles tun, worauf du Lust hast. Du kannst unter anderem nach Schätzen graben oder eine Geheimbasis errichten. Genaueres erfährst du vom unteren Wandel im Ewigenau. Wenn du zurück nach in die Oberfläche möchtest, drück kannst Y. Wenn ich muss jetzt los. Man sieht sich. <lacht> My planet needs me. Äh. Let's go. <lacht> <lacht> Wieso machen das Menschen in real life denn nicht so einfach? Hm, wie ich sehe, bist du in den Untergrundhöhlen gewesen. Sehr gut, dafür gibt es eine Belohnung von mir. Purpursbären. Und ja, das wären. In den Untergrundhöhlen tummeln sich Pokémon, die man hier oben nicht zu Gesicht bekommt. Begegnest du so einen seltenen Pokémon? steigt die Freude gleich ins Unermessliche. Deine tiefgründigen Abenteuer haben gerade erst begonnen. Komm jederzeit vorbei, wenn du mehr erfahren willst. Alles klar, werde ich tun. Aber? Rechts war noch so ein Junge, mit dem man reden kann. Die untergrundhöhlen sind unfassbar weitläufig alles zu erkunden macht echt spaß das werde ich natürlich auch sehr viel offscreen spielen aber ich denke irgendwann werde ich euch mal genauer alles zeigen vielleicht sogar mache ich eine eigene folge draus wenn ihr bock habt mache ich eine eigene folge draus wie der untergrund aussieht was man da so alles machen kann hast du unser gebäude schon gesehen die von team Galactic sind so stinkreich dass wir sowas bauen können was wann immer wir wollen krass man sagt, dass hier sei eine uralte Stadt, aber so wirkt sie gar nicht, oder? Sieht ihr nur all diese hohen Gebäude an? Na gut, sie hat einen Punkt. Genau, ist auch nicht mehr das, was es früher einmal war. <lacht> oh Mann. Immer diese alten Leute. Na, natürlich ändern sich doch Sachen. Seit Team Galactic dieses Gebäude errichtet hat, ist die Atmosphäre hier ziemlich angespannt. Man weiß ja nicht einmal, was sie da überhaupt treiben. Okay. Wohnanlage, ewig genau. Namensbewertung möglich. Uh. Namensbewertung. Aha. Hallo, hallo, ich bin der Namensbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pumpe bewerten? Klar. Tails ist doch auch, auch ein guter Spitznamen, oder? Aha, <lacht> oh, Tails also ein passender Spitzname. Aber wollen wir ihm nicht was Passendes geben? Was meinst du? Ach, ich kann meinen Spitznamen ändern. Nee, danke. Verstehe, komm wieder, wenn du was anderes haben willst. Entschuldigung, hast ein Pokémon namens Bammelin? Willst du vielleicht gegen meinen Plauderguy tauschen? Ich habe eins, aber nein, ich möchte es nicht tauschen. Es tut mir leid, es ist mein Teammitglied. Na, oh, schon gut, macht nichts. Aber lass uns unbedingt tauschen, weil du noch mal eins hast. Hier kriegt man äh, anscheinend Plauderguy, okay. Ja, Plauderguy ist auch äh, ein ganz interessantes Pokémon. Hi, ich bin dein Haus, und Walter. hier 24 Stunden am Tag, wachst die Augen offen. Wow. Du hast echt nichts Besseres zu tun, oder? Unsere Arena-Leiterin Silvana geht manchmal in den Ewigwald. Ich frage mich, was sie dort macht. Aha. Arena-Leiterin. Diese TMs habe ich jetzt schon so lange. Ehrlich gesagt brauche ich sie nicht mehr. Hier, hoffentlich kannst du damit mehr anfangen als ich. TM 67. Und welche TM ist das? Leute wie ich haben eine Vergangenheit, auf die sie zurückblicken können. Ihr jungen Leute könnt euch dafür auf die Zukunft freuen. Okay, sagt sie nicht. Schauen wir uns mal ganz kurz nach. Welche TM das denn ist. Es ist TM. Aufbereitung. Ähm, naja. Ist jetzt halt nicht so the so yellow of the Aber naja. In den unteren Höhlen liegen schimmernde Steine auf dem Boden herum. Ja. Ich habe viele Sticker gesammelt, mit denen ich nur meine Pokebälle beklebe. Bald kann ich mich der Herausforderung der super in der stellen. Cool. Das ist der Hammer. Ich habe einen Like für meine Geheimbasis erhalten. Wow, jetzt wirst du failen. Das ist ein Like. Toll. Arena-Orden sammeln, Wettbewerbe gewinnen. Es gibt verschiedene Wege, ein Sieger zu sein. Ich hoffe, du findest etwas, worin du der strahlende Gewinner sein kannst. Ja, jeder kann was anderes sehr gut. Manche sind besser in Wettbewerben, manche sind besser in Untergrundhöhlen und manche sind besser als Pokémon-Trainer. Letzteres sind wahrscheinlich wir. Zumindest wollen wir das doch mal anstreben, oder? Wenn du ewig genau besuchst, musst du einfach mit dem Fahrrad den Radweg fahren. Das ist so cool. Ja, meinst du? Mit dem Erkundungsset die Untergrundhöhlen zu erforschen macht total Spaß, nicht wahr? Hab ich noch nicht gemacht? Aber werde ich noch tun. Auf jeden Fall. Hier ist wohl jemand nicht zu Hause. Da sollten wir später nochmal vorbeischauen. Pokémon Arena von ewig Genau. Silvana. Meisterin der Pflanzen-Pokémon. Naja, das ist auch die Bäume hier drumherum. Gehen wir doch mal rein. Können wir die Arena schon bestreiten? Nee, oder? Äh, ich weiß nicht. Hodi, zukünftiger Champ! Zugeben, so habe ich den Jungen, der vorhin hier reingestimmt ist, auch genannt. Unsere Arenaleiterin Silvana setzt Pokémon vom Typ Pflanze ein. Wie du sicher weißt, haben Pflanze-Pokémon eine Abneigung gegen den Typ Feuer. Bevor du losnickst, gebe ich dir noch einen guten Rat mit auf dem Weg. Du kannst die Arenaleiterin erst herausfordern, wenn du die anderen Trainer, die sich in der Arena verstecken, besiegt hast. Es wird nicht einfach, aber sie ist als gutes Training für deine Pokémon und gibt alles. Aha. Patrick war ja schon vor mir. Bevor du gegen mich, die Arenaleiterin, antreten darfst, musst du erst gegen die Trainer kämpfen, die sich hier in meiner Arena verstecken. Ich warte weiter hinten auf dich. Viel Glück. Das Ding ist, ja, wir könnten jetzt hier in die Arena rein, wie ihr seht. Oder wie ihr gleich nicht mehr sehen wird. Es ist ein bisschen dunkler. Ja, okay, nicht so dunkel. Ja, die Arena ist sehr langweilig und plötzlich mal sie besser. Aber bevor wir die Arena machen, möchte ich erstmal mich weiter erkunden. Ich glaube, die Arena sparen wir uns noch auf, als das Letzte, was wir tun in dieser Stadt. Um ganz ehrlich zu sein. Äh, ja, da waren wir schon drin. Ähm, in der nächsten Folge werden wir uns ein bisschen weiter umschauen, denn da oben ist ein großes Gebäude, was man jetzt nicht sieht. Moment. Dem, da oben ist ein großes Gebäude mit ganz vielen Steinen drumherum, äh, mit ganz vielen Steinen. Äh, Bäumen drumherum, was wir uns demnächst anschauen werden. Ich werde jetzt erstmal ganz viel Spaß haben im Untergrund und dann werden wir uns in der nächsten Folge Wiedersehen bei Pokémon Leuchtende Perle. Bis dann!